Hallo, ich bin Fabienne, ich lese heute eine Geschichte aus dem Buch, kurz mal raus, habe mich passenderweise am Spielplatz positioniert. Die Geschichte ist unter der Sparte Rabenmütter zu finden und sie heißt dinkel Dinkelvollkornkeksmuttis, geschrieben von Nicola. Ich radle am Rheinufer entlang, die Spitzen des Doms recken sich majestätisch über dem Heumarkt. Möwen kreisen über dem Rhein, wie ich diese Stadt liebe. Immer schon. Hier bin ich groß geworden und nun voller Urvertrauen, dass alles gut werden wird, zurückgekehrt. Köln ist meine Heimat. Hier kann ich sein, wie ich will. Auch in Jogginghosen. Jeans ginge gerade nicht. Hab meine Tage. Nervige Kiste. Muss ja auch nur zur Kita meine Kleine einsammeln. Da heute Freitag ist und mein Ex gleich die Kinder abholt, werde ich ausnahmsweise mit Kim über den Spielplatz nach Hause fahren. Eigentlich hasse ich Spielplätze. Das sind Zwergenkriegsschauplätze und Katzenklo in einem. Auf dem Weg dorthin halten wir bei Murats Lebensmittelgeschäft. Es liegt nur zwei Häuserblocks von zu Hause entfernt. Murat streckt wie immer seinen Kopf über die Theke. Hallo Pia, mit den schönsten smaragdgrünen Augen von Köln. Und hallo kleine Kämpferin, wie geht's euch? Ich lächle nett und nicke ihm zu. Kim nennt er immer kleine Kämpferin, seit sie bei seinem Bruder Erkan im Kampfsportzentrum Köln mit Karate angefangen hat. Mein Ex wollte immer, dass sie was für richtige Mädchen macht. Ich habe sie von einer Ballettschule zur nächsten geschleppt, zum Kinderturnen, sogar in den Karnevalsverein. Aber Kim wollte kämpfen. Da kommt sie ganz auf ihre Mutter. Ich bin mächtig stolz auf sie. Wir erkunden das Süßigkeitenangebot. Gummischnuller, Colafläschchen, saure Kracher, Gummibärchen und Lakritzschnecken. Ich liebe Lakritz. Zeit für eine Belohnung, Murat, sage ich und deute auf die Boxen mit dem, Nach mit dem Naschkram. Was hast du gemacht, kleine Kämpferin? Hast du mal wieder den bösen Jungs gezeigt, wie man mit Mädchen umgeht? Kim strahlt ihn an. Nee, aber Mama hat schon wieder ihre Tage. Sie darf sich was aussuchen für ihre Stimmung. Einen kleinen Augenblick hasse ich mich und die offene Erziehung meiner Kinder. Wir bestellen eine gemischte Tüte mit viel Lakritz für 2 Euro. Das wird mich später trösten. Wie jeden zweiten Freitag nehme ich mir ein Sixpack Kölsch. Murat schüttelt den Kopf. Papa Wochenende fragt er und runzelt die Stirn. Jep, ich weiß Murat, kein Türke hätte jemals eine Frau wie mich gehen lassen. Das sagt er immer. Nett eigentlich. Am Spielplatz klemme ich mir meinen Kölschvorrat fürs Wochenende unter den Arm, damit es mir keiner aus dem Fahrradkorb klaut. Ich parke es neben mir auf der Bank, lehne meinen Rucksack dagegen und wir öffnen feierlich die Süßigkeitentüte. Unter den kritischen Blicken der dinkel vollkornkeks stopft sich Kim den Mund voll. Sie setzt sich neben mich und nimmt meine Hand. Freust du dich auf Papi gleich? Er hat bestimmt wieder ganz tolle Sachen mit euch vor. Sie kaut und nickt. Sie beobachtet den Sohn einer der dinkel keksmütter der eine äußerst schäbige Sandburg baut. Seine Mutter steht daneben und lobt ihren kleinen Sohn dafür in den Himmel. Kim schaut mich an und schüttelt fassungslos den Kopf. Mama, das wird nichts. Ich kann nicht antworten, nur flüchtig mit den Schultern zucken. Mein Handy vibriert. Carmen fragt, wozu ich denn dieses Wochenende Lust habe. Ich schreibe Erdbeerwoche, Ausrufezeichen. Wird wohl ein ruhiges Wochenende werden. Kein Hüpfen, nur Lakritz, Wärmflasche und Sofa. Wir telefonieren später. Bis gleich. Küsschen, Smiley. Na, hören Sie mal, was ist das denn für ein unverschämtes Verhalten Ihrer Tochter? Ich blicke von meinem Handy auf. Die Dinkel Dinkel-Vollkornkeks-Mutti steht mit in die Hüfte gepressten Fäusten und hochrotem Kopf vor mir. Und Sie starren die ganze Zeit nur auf Ihr Handy. Passen Sie mal lieber auf Ihren kleinen Giftswerk auf. So geht das wirklich nicht. Komm her, Finn. Sie zieht ihren heulenden Sandburg-Architekten zu sich und legt ihm beschützend den Arm um die Schulter. Ich blicke an ihnen vorbei. Kim steht vor einem Haufen Sand, wo vorher die Sandburg stand, und stampft mit den Füßen den Boden glatt. Ich ahne es, frage aber höflichkeitshalber trotzdem. Können Sie mir denn wenigstens sagen, was hier gerade Schlimmes passiert ist? Verachtend blickt sie, mir von, meinem, blickt sie von meinem Sixpack zu meiner Jogginghose und dann zu Kim, die sich zwischenzeitlich über die Süßigkeitentüte hergemacht hat. Zugegebenermaßen ist mein Anblick heute Mittag alles andere als seriös. Ist mir aber egal. Sie schnaubt. Also, ihre Tochter da hat einfach die Sandburg von meinem Finn zerstört. Sie sagte, das hätte so alles keinen Sinn und er solle sie doch lieber mal vernünftig neu bauen. Das hat sie alles eingestampft. Ach, wissen Sie, ich straffe meine Schultern. Sandburgen und Kartenhäuser sind ja wirklich nicht für die Ewigkeit gemacht. Meine Tochter hatte einen sehr guten Blick für. Auch Kinder sollten lernen, dass es manchmal einfach Sinn macht, von vorne anzufangen. An finn gewandt sage ich, schau mal, was Kim für ein tolles Fundament für dich vorbereitet hat. Jetzt kannst du eine noch schönere und stabilere Burg bauen. Ich schnappe mir mein Sixpack, Kim die Süßigkeiten-Tüte und wir gehen zu den Fahrrädern. Weißt du, Mäuschen, das war nicht besonders nett von dir. Aber Fins neue Sandburg wird bestimmt ganz fantastisch. Sie stopft sich noch ein paar Süßigkeiten in den Mund und wir fahren nach Hause. Ich spüre die kopfschüttelnden Blicke der anderen, perfekt angepassten Mütter in meinem Rücken. Ich Rabenmutter.